Twitter ist für mich über die letzten sechs Jahre zu einem wichtigen Informations-, Verbreitungs- und gleichzeitig auch Kommunikationsmedium geworden. Ich selbst setze viele Tweets ab, meistens Links, Hinweise, größtenteils aber auch offene Fragen. Und dafür bekomme ich jede Menge. Ich bekomme zum Beispiel Rückfragen, Logkritik oder auch ergänzende Hinweise. Gerade die Hinweise regen mich dann oft äh, nochmals zum Nachdenken an, speziell dann, wenn sie von Fremden kommen und so in der Art und Weise nicht zu erwarten waren. Aus dem Grund setze ich dann Twitter auch sehr häufig in Lehrveranstaltungen ein, und zwar als digitales, soziales Werkzeug. Studierende sollen dann Twitter nutzen und eigentlich in einem gewissen Raum auch erfahren können, was durch die Nutzung von Social Media passiert. Dass sich dabei das Klassenzimmer gewissermaßen öffnet, ist aus meiner Sicht ein sehr wünschenswerter Nebeneffekt, denn die behandelten Fragen im Seminar werden so nochmal ergänzt, um die Fragen, die durch das Social Web oder das Social Media hineinkommen und bearbeitet werden können.